Hallo, Lieben. Christian Schumacher, Pater, Borek, schuhe psychologe und so weiter und so fort. Wenn du auch welche Fragen hast, kannst du den Formular auf libysche.de stellen. Nochmal kurz der Hinweis, im Podcast, im Liebeschiff-Podcast äh, wird es auch irgendwann mal Werbung geben. Nur, dass es euch nicht wundert, äh, muss sein. Und äh, so, jetzt habe ich es zweimal gesagt, sage ich es eigentlich nochmal. Dann, genau, betrifft aber nur den Podcast. Äh, YouTube da eh Videos, wenn ihr nicht ähm, youtube Premium habt. So, heute mal die Frage, was mache ich denn, wenn, wenn ich mich trenne und der Partner respektiert diese Trennung oder äh, ja, meine Grenzen nicht. So, hallo Christian, ich habe eine Frage, auf die ich keine Antwort finde, kurz meiner Geschichte. Ich würde es jetzt nicht anträgern, ich fasse es mal grob zusammen, bin in den 40ern, äh, Alkoholiker, äh, Eltern, also wenn ich, wie oft ich das, also meiner Ansicht nach ist, dass die ein Grund, warum man kein Alkoholiker sein sollte mit Kindern, ist die Autobahn in toxische Beziehung, wenn man Eltern hat, die ein Suchtproblem hatten. Da würde ich wirklich mal eine Studie gern sehen, wie viele Leute das in toxische Beziehungen bringt. Das ist einfach Wahnsinn. Aber gut, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ne? Hilft ja nichts. Äh, anschließend, äh, also ja, einer hatte auch stark narzisstische Waldensanteile. Ich habe mich von einer toxischen Beziehung befreit die fünf Jahre dauerten, Wir wohnten nicht zusammen. Das ist mein zweiter Anlauf. Im ersten Anlauf, äh, man braucht, äh, wenn man die ganzen kleinen Sachen mitzählt, die kleinen On-on-Offs, sagt man, man braucht sieben bzw. zehn bis 15 Mal sich zu befreien. Je nachdem, wie schnell man Mater äh, Zugang bekommt zu guten Materialien, guten Wissen und auch natürlich anderen Faktoren. Auch Toxizität spielt auch eine Rolle in der Beziehung. Das ist leider normal, dass man viele, also mehrere Anläufe braucht, was jetzt nicht heißt, dass du noch zehn machen sollst. Ne? Nicht, dass du das falsch verstehst. Ähm, wir konnten konnte er mich durch äh, triale Nervversuche, in Anführungsstrichen, wieder zurückgewinnen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das ein bisschen korrigiere und sage, äh, du hast ihn auch zurückgenommen. Weil es, glaube ich, immer wichtig zu sehen, also ich verstehe schon, dass man. In dem Moment scheinbar keine andere Wahl gab, als ihn zurückzunehmen. Verstehe ich absolut. Äh, trotzdem ist, glaube ich, immer wichtig zu sehen, hey, wo habe ich auch mitgemacht? Also, und da, das auch, ohne sich da jetzt runter, für runter zu machen, das mache ich jetzt gar nicht, so. Aber einfach zu sagen, ja, ich habe ihn auch äh, zurückgenommen, so, ne? Ähm, so. Die Beziehung war von allem mit Gespräch geprägt. Muss man jetzt, glaube ich, nicht auf alles eingehen. Beschimpfungen. Wutanfälle unersichtlichen Grund, äh, ja, so totale Volatilität, und äh, dann kann man immer wieder an und hat gesagt, dass es ihm leid tut. Äh, ja, das ist ja der toxische Kreislauf, ne? Also wenn Menschen sich entschuldigen für irgendwas und machen es sofort wieder, sagt man immer so hart, es ist Manipulation, so, ne? Ja, weil das ist der toxische Kreislauf. Äh, Honeymoon. Äh, Anspannungsphase, Explosion und dann geht es wieder von vorne mit Lovebombing, Honeymoon, äh, sich entschuldigen. Ne? Aber es ändert sich nichts. Naja. So, nach dieser Trennung, ähm, war vor ein paar Tagen geht es mir gut. Ich leide nicht, verplane meine Zeit. Habe zugegebenermaßen die Trennung auch gut vorbereitet. Sehr gut. Meine Sorge besteht darin, dass dann nochmal Auftaucht, beim letzten Trennungsversuch stand er auch plötzlich vor meiner Tür, äh, wie gehe ich am besten damit um, rede ich kurz, nein, <lacht> auf gar keinen Fall, mache ich nicht auf, ja, sage ich nochmal und klar keinen Kontakt, nee, das weiß er ja und das ignoriert er ja, das weiß er ja, so, als wir es ihm ja gesagt haben und das dürfte ja klar sein ne? und dass man äh, dann nicht zum Partner nach Hause fährt, wenn man sich gerade getrennt hat. Äh, vielen Dank, Deine Das haben mir sehr geholfen, diesen ganzen Irrsinn zu durchschauen, zu verstehen. Liebeskummer und Liebeskummer-Detox-Kurs in Bearbeitung. Liebe Grüße Katschuschkala. Ähm, ja, also das hat natürlich viele Implikationen, die wir, äh, oder die wir hier nicht alle bearbeiten können, die ja auch psychologische auch verlassen, sag ich mal. Aber grundsätzlich ist es kein Kontakt. Das heißt, du redest kein Wort mit ihm, du machst nicht auf. So ne Und... Äh, und wenn er dann, äh, weiß ich nicht, dann an, oder was weiß ich, nach Zeitraum X immer noch steht, ich kann nur sagen, was ich persönlich machen würde: Ich würde eine Polizei rufen. Ne? Ja, sie mal gleich die Daten aufnehmen ne? und äh, und wenn das äh, öfter vorkommen sollte, ich meine, da gibt es Polizei, ich weiß, gibt es bei der Polizei da spezielle BeamtInnen, ähm, die für sowas, das ist ja für die absolute Alltag, es kommt ja ständig vor sowas. Ähm, ja, dann äh, kann man sich ja beraten lassen, gibt es eventuell Kontaktverbot, in krassen Fällen gibt es auch äh, weitere juristische Möglichkeiten, muss sich dann da entsprechend äh, beraten lassen, aber es ist immer, äh, wie weit bist du bereit zu gehen, das jetzt wirklich zu beenden, das ist die Frage des Universums. <lacht> Und je härter du da bist, äh, umso schneller, äh, wie gesagt, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass man das hier ein Rennen zu gewinnen gibt, aber je härter du bist, umso schneller äh, wirst du da weiterkommen. So, ne? das und die Möglichkeiten gibt es. Wahrscheinlich, wenn euch noch mehr einfallen, könnt ihr gerne äh, drunter schreiben. Auf gar keinen Fall würde ich in eine direkte Interaktion gehen. Auf gar keinen Fall. So, ne? Und ja... Ja, vielleicht macht, wenn das dann die Polizei mal einmal da äh, im Spiel war, vielleicht gibt es dann auch eine Gefährdeansprache. Also da, das gibt schon Sachen, ähm, ja. Also, wie gesagt, das ist für Polizei, das ist, was, das wird wahrscheinlich jeden Tag x-mal vorkommen, sowas. Ähm, aber gut, äh, trotzdem würde ich auch sagen, äh, ich weiß, dass tritt immer eine Menge Angst auf. Ich würde trotzdem sagen, äh, steigere dich da jetzt nicht rein so in so Fantasien, was alles passieren könnte. Ja, vielleicht steht da vor der Tür, vielleicht machst du nicht auf und das war's. Ähm, ich kann nur sagen, das ist jetzt einfach nur ein Mittelwert über die E-Mails, die ich bekomme. Ich weiß, dass es auch ein Leben gibt außerhalb der E-Mails, die ich bekomme, wo es vielleicht anders läuft. Aber ich kann nur sagen, dass ich, ich persönlich jetzt selten von irgendwas lese, wo es so über sowas hinausgeht und, oder fast eigentlich so gut wie gar nicht. Und man sollte auch ein bisschen, also das gehört auch dazu zur Heilung von diesen Beziehung, dass man sich nicht so, das ist nur meine Meinung. Also wenn ihr es anders seht, würde ich sagen, dass man sich diese Angst auch nicht zu sehr hingibt. Was könnte jetzt alles passieren? Die ist nämlich auch Teil dieses toxischen Trennungsprozesses, ne? Bist du nicht allein mit. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.